Hier sieht man die prä- und postoperativen Bilder einer Brustvergrößerung und Bruststraffung in einer Operation. Links die leicht totische Brust, leicht hängende Brust präoperativ, rechts das postoperative Bild drei Wochen danach. Wir haben eine periareoläre Straffung durchgeführt. Hier wurde die Haut entfernt, die Brust unterminiert in alle Richtungen und ein Wundverschluss gemacht mit einer Tabaksbeutelnaht dadurch diese Straffung der Brust, gleichzeitig Implantateinlage unter den Brustmuskeln in einer stabilen Tasche und somit erreicht man dann dieses Ergebnis. Also präoperativ leicht hängende Brust, postoperativ Brustvergrößerung mit gleichzeitiger Straffung.